mir ja. nee, nicht vergessen. Aber es ist Äh, der Herr, können Sie kurz weggehen, sonst gibt es eine Rechnung. Äh, ne, dafür müsste ich tatsächlich auf dem Dach stehen. Bin zu weit weg dafür. So teuer kann die Rechnung ja nicht sein. Ja, das stimmt auch. Egal, haben Sie bekommen? Äh, jetzt, oder? Hä, was soll denn das jetzt werden? Drehe hier noch durch. Jetzt? Jetzt? Meine Güte. Ja, tut mir leid, ich bin... Ja, ja, ich will so ein bisschen Motortuning machen, damit es viel schneller ja, ja. geht. Diese Motor sind gut. Ja, wissen Sie, wie das so Tuning da kostet, dieser Teil? Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wie das jetzt ist. Okay, ich muss ja, man ich nachfragen. so ein bisschen Motortuning und vielleicht auch Style oder so. Also, Motor Tuning ist auf jeden Fall teuer, sehr teuer. Okay. Äh, Bremsen auch, ne? Also, ja, wird du Full-Tune haben. Ja, ja. Das wären 60.500. 60.500. Ja. Was geht es jetzt so aus mit äh, 750 Euro? Sie haben 500, 750 Euro. Ja. <lacht> Hallo Banane. Hallo. Hallo. Hallo. Moin. Warum sehen Sie aus wie eine Banane? Eine Banane? Ja, von der Farbe her, von dem Gelb, ja. Also, also es ist nur ein bisschen, ist ein bisschen gelb. gelb. Ja, schon bananenmäßig. Also ich... Seit Was ist eine Banane äh, weiß? Na, wenn man der Klamotten anzieht, dann würde die so aussehen. Also wir sind in Los Santos und nicht in Ohio, ne? Das das auf jeden Fall gelb und keine weißen, weißen. Bananen. Nee, aber, aber das weiß ist ja nur oben drüber. Dann besser sich so nicht. Halt weg. die Fresse! Na, wenn die verschimmelt ist, ist die braun. Nein, nein, nein, braun ist die normale Reifung. Na, schwarz dann. Aber nicht schlimm. Nee, weiß. schwarz ist ja schon verbrannt. Na, weiß aber nicht. Wie gesagt, weiß ist Schimmel. Nee, nee. Ja. Tragen wir aber viel von sich mit rum, ne? Finde ich nicht. Okay. Mal selbst das Auto ist weiß. Ja, das ist halt die Farbe so. Ja. Hast du noch nie ein weißes Auto gehabt? Äh, nee. Okay, das ist kacke. Nee, tatsächlich. Nee, tatsächlich ich glaube weiß hatte ich tatsächlich noch nicht. Ja, ich cool, Hatte halt Alter. nie Lust auf Schimmel deswegen. Nee, weiß ist nicht. kein ein Schimmel, vertrauen. nee ja, hier war das. Hallo, hallo Hallo, Hallo, was kann ich für Sie tun? Ja, der muss mal repariert werden. Hier ist ja, keine okay, Haube mehr drauf. Wir kurz hin. Okay, gut. Wunderbar, okay, ich was danke was? Ihnen. Kein Problem, tschüss. tschüss. Schöner äh, Mittag noch, Tag noch, genau. was auch immer jetzt gerade ist. Medic? Oh, so, kein Medic, okay. Ich rasch da aus, Alter! Kann ich Sie noch helfen? Warte ähm, mal, also. Kann ich Geld haben? Ich habe selber gar kein Geld. Warum? Die Arbeit, haben doch einen Job. Wir wollen doch was verdienen. Ja, Geht's so viel verdienen verdiene am meisten. Jetzt Geht's der, die verdienen äh, Verdien 750% mehr. Bla, bla, bla. Kann ich ihnen jetzt noch helfen? Hm, Kriege ich jetzt Geld? Ich habe sie nicht gehört. Kriege ich jetzt Geld? Soll ich ihnen ehrlich sagen, wie viel ich gerade auf meinem Bankkonto ja, habe? Ja, sag mal expose mal. Ungelogen, ne? Also jetzt keine Lüge, kein dies und das. Ich habe nur 3006 Dollar. in also, mal Sparkonto langsam anlegen, ne? Ja, ja. Ja, man, <lacht> wenn das mal geben wird, aber ich habe leider kein Sparkonto. Ich expose mein Konto nicht, weil ich möchte noch Geld verdienen. Ja, du, du kannst äh, Trucker Job machen, da verdient man auch sehr gut. Ähm ich will ich spät dich? Medic. hilft ihm bitte. Einmal Mund zu Mund Beatmung, dann geht das bestimmt wieder. Danke dir, Medic. Und schon äh, sind sie wieder da. Wer hat mich jetzt abgeknallt. Weiß nicht, irgendjemand am Poliz äh, Polizeirevier. um die Ecke gesprungen kurz... und hat alles abgeschossen, was er kriegen konnte. Wahrscheinlich ist es wieder so ein Witzfigur. Mhm. Du wurdest nicht verletzt? Nö. Ich bin direkt zur Seite hinter die Wand gesprungen. Ja, du warst schlau. Ja, ich hab. Naja, ich hab ja zu seiner Richtung gesehen. Ich habe ich hab's im Augenwinkel irgendwie gesehen. Dann war, seid ihr halt umgefallen und dann bin ich halt aus Reaktion schnell zur Seite gesprungen. Okay, ich danke dir, du hörst weg hier, einmal nee, weg hier nee. bitte. Also, weg hier bitte, das ist aktuell äh, hier. Das ist jetzt nicht mehr äh, Ja, Moment, wenn ich mein Auto wieder aufkriege. Alles ja, gut. Tschüssi. Oh, oh Junge! Du noch doch so. wie fährst denn du meine chicken nuggets verbrennen mal was machst du da die feuerwehr gehört dir nicht das machst du auch nicht besser du kannst du nicht feuerwehr fahren jung das sieht gar nicht gut aus Hey, Wo hast du den Feuerwehrwagen? Ich rasch komplett aus! User disconnected from your channel. Hallo Banane. Oh mein geiler Rücken. Das hat so gut getan. Oh. Ey Banane, wir kennen doch. Also Banane haben auch Knochen, ne? Falls du es nicht lustig. Nee, Bananen haben keine. außerdem, wenn schon Minion, Bruder, aber ja. keine Banane. Ein Minion, Alter, Minion haben doch keine weißen Ohren. Man, manche Westen Leute sagen nutzen. Minion, manche, und dann kommt jemand von der Ecke, der sagt Banane. <lacht> ich, genau, ich sag Banane und Bananen Schimmel. Gegessen. Der hat noch nie Bananen gegessen. Der hat noch nie gegessen. Ja, die verschimmelte Bananen sehen so aus. Nee, nee. Doch. Und ich meine die Flecken hast du ja auch. Nee, Nein, hier nee. kannst du nicht hauen. Ich schau ja nur, ich will ja nicht dich auch. Hä? Sind hier ja drei Nein, Bananen. Unterschreibt unterschreib mein Popo. Oh, oh, oh. Sind hier drei Bananen? Ich erlaub sie. Das eine Schokobanane. Halt die Fresse. <lacht> Falsch mit dir. Lass das Auto auch in Ruhe. <lacht> Nö, bei meinem Auto oh, gibt's nichts mehr kaputt zu machen. Ey. In dem wagen gibt es nichts mehr kaputt zu machen außer ja, ein fenster Fresse. der ist schon kaputt der ist schon kaputt kaputt als kaputt geht's nicht und repariert wird er sowieso ja. ey ja reicht aber auch irgendwann ne? brennt, du Apfer. <lacht> Sein Auto brennt, geil. Und er verschimmelt mit nem Schwarzwanner. bin der wenn okay, ich dich erwische. Ich hau dich kaputt. Warte, überweist du mir, ja. Was überweist du mir denn? schwank. <lacht> nee, sag. Komm, sag, an welcher 4 4,5. Ja, auf ihn zu schlagen. Hallo. Sorry, Christoph.